Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Folge Retropanner quält sich und ich sehe es gerade wirklich dramatisch in den Vordergrund rücken. Wir haben T2 The Arcade Game auf dem. Oh, das kommt bin ich das Mikrofon gekommen. Auf dem Gameboy. Ja, der ConkyDong.de hat sich das gewünscht und meinte du hast schon denkst du du hast ein schlechtes terminator spiel gespielt spiel mal hier rein und äh, ich habe mal kurz geguckt es ist wirklich nicht gerade ähm, ja, positiv in der aufnahme sagen wir es mal so aber ich würde sagen schauen wir einfach mal rein soweit ich weiß ist die kate maschine halt so ein lightgun shooter mal schauen wie sie es auf den gameboy gebracht haben ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel hoffnung ehrlich gesagt okay Äh, okay es ist ein Lightgun-Shooter ohne Lightgun. Ach, das war zum Einsammeln. Ähm, ich muss sagen, Grundeindruck... Was machen wir hier? Okay, aufschießen. Ah, ey, es ist verdammt schwer zu erkennen, ob hier irgendwie was einsammelbar ist oder nicht, muss ich sagen. Ist das da hier ein Gegner? Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Und das Sound ist auch nicht gerade der beste, ne, Freunde. Zack, zack, zack, zack, zack. Wow, Boah, ne? Ist tierisch spannendes Gameplay. Das habe ich hier. Hä? Was macht das jetzt hier für Geräusche? Man weiß es nicht. Hä? Okay bin verwirrt. Und vor den Ah, okay, die Zubschrauber kann ich ja halt doch abschießen. Ja, ich meine. Sehr, sehr spannend und anspruchsvoll auf jeden Fall. Die schießen gar nicht, ne? Aber es ist wirklich von der Grafik her schwer zu erkennen, was jetzt ähm, treffbar ist, sage ich mal, und was nicht. Ist sehr seltsam, muss ich sagen. Hm. Okay, Okay. also B-Knopf schießt immer so ein Dings, aber dann bleibt irgendwie der Bildschirm stehen. Ich habe keine Ahnung, was das jetzt sein soll, ehrlich gesagt. Ist irgendwie sehr seltsam. Also, ich weiß nicht. ich. Soll das das Spiel sein? Und vor allem, muss ich jetzt diese Hubschrauber oder... Ich, ich nenne jetzt einfach, einfach mal Hubschrauber. Kaputt schießen oder nicht? Ich meine... Und hier sammle ich jetzt Waffen ein. Okay, jetzt fließt sie irgendwie schneller, aber die Waffen an sich, die fühlen sich irgendwie alle gleich an. Also hier, mit kontrastreich ist es echt nicht. Man weiß echt nicht, was hier was sein soll. Also, es, ich meine, als Arcade-Spiel, als Lightgun, macht das ja echt Sinn, ne? Weil man, man hat halt logischerweise hier die... Die, die, die Knifte, oder wie man es nennen will. Ähm, und zieht den auch wirklich, ne? Aber hier, ist das hier ein Endboss? Okay. Schießt das gerade auf mich, oder? Ich, ich bin mir gerade echt unsicher. Hä? Was? Wo, wo, wo hat mich das denn getroffen? Also, jetzt, jetzt jetzt mal ganz ehrlich. Wo hat mich das getroffen? Okay, jetzt weiß ich zumindest, wo ich ungefähr drauf ähm, ziehen muss, wegen Waffen einsammeln. Ja, aber, hä? Hat, hat das auf mich geschossen? Also die, die grafische Darstellung, die ist nun wirklich echt beschissen. Man kann nichts erkennen und äh, ihr müsst euch jetzt vorstellen, ich spiele jetzt ja auf einem Emulator, das ist ja schwarz-weiß. Stellt euch das jetzt mal, na, das ist bestimmt eine Rakete, stellt euch das mal hier auf so einen äh, grünen äh, grün, äh, Gameboy-Bildschirm vor. Also, das ist eine Rakete, zack. Das ist, das ist, das ist doch Bullshit, oder? Das ist mal ganz ehrlich. Also das, das, äh und das Geile ist, klar, das Arcade-Game, das, das mag super erfolgreich sein, super Lizenz und super Technik dahinter, aber das auf dem Gameboy zu setzen und das, das ja auch noch so, so auf, auf den Cover, ihr seht es ja selber da oben, anzukündigen, Arcade-Game, ganz toll und äh, so sogar von, von, von diesen Cabinet, ähm, also von, von, von den Spielautomaten, da ein Bild irgendwie einzubauen. Und dann kommt hier sowas bei raus. Ich weiß nicht. <lacht> Ganz echt. Zack, zack, zack. Ach, ach da habe ich ein Leben verloren, glaube ich. ne? Also diese Ra Raketen oder was das sein soll von den Hubschraubern. Die dürfen mich nicht erreichen. Okay, sehe ich ja ein, dass ich die Feuer irgendwie abschießen muss. ne? Aber es flackert. Also... Da ist das mir das äh, T2 Judgment Day oder Terminator Judgment Day Spiel wesentlich lieber. Es hat ja diesen etwas verwirrenden ersten Level, wo man jetzt nicht weiß, in welcher Reihenfolge man, man diese, ähm, diese Sendemasten irgendwie kloppen muss. Aber guckt euch das doch mal an. Also ich weiß nicht. Ähm, gut, im Handbuch könnte man vielleicht dann lesen, wozu diese einsammelbaren Waffen alle gut sind. Ne? Klar. Aber Halleluja. Halleluja. Aber also, noch nicht mal Musik, ne? Ist das wirklich nur... Brr, brr, bling. Immerhin die Steuerung an sich, die ist in Ordnung. Okay, sind wir wieder beim Boss? Ich habe wieder keine Ahnung, was ich machen soll. Zack, zack, zack. Ich jag da mal hier diese Raketen drauf. Aber ich weiß auch gar nicht ehrlich gesagt, wie man den jetzt irgendwie. Okay. Kann anscheinend gezielt die Waffenarme irgendwie abschießen. Da ist eine Rakete, da ist eine Rakete, da ist Wie viele Raketen kommen denn da raus? Da muss ich ja. Aber aber was, was ist denn hier gezielt abschießbar und was nicht? Also da kommen jetzt die Raketen raus. Also ich schieße jetzt mal darauf. Also, also bei normalen Spielen, da sieht man ja wenigstens irgendwie ähm, bei Bossen, wo die verwundbar sind, ne, Freunde? Ich habe keine Ahnung, was ich gerade mache. Ich, ich drücke die B-Taste. Oh. Das ist voll geil. Ich habe keine Munition. Ach doch, doch, die normale. Ja. Freunde. Spannender Bosskampf, ne? Da kommen jetzt die Raketen raus. Ich halte jetzt hier einfach die Taste. Bin natürlich immer langsamer. Aber der Boss verliert Energie. Ich schieße die Raketen automatisch ab und gleich müsste er tot sein. Spannend. Spannung pur, Freunde. Ich bin begeistert. Und es wird immer langsamer, der Schuss. Tok, tok, tok. Überhitzt denn das irgendwie das Gewehr, oder? Tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, tok, Ja, bist jetzt auch mal irgendwann kaputt hier. Ja hat doch nur Lebensenergie. Hä? Verstehe ich nicht. Müsste doch tot sein oder kaputt sein. Hä? Wieso heilt er sich jetzt? Hallo? Ah, Ich habe gerade auf Pause gedrückt. Meine Verzweiflung, vielleicht eine andere Waffe auszusuchen oder ähnliches. Voll geil. Hammer Spiel, Hammer Boss. Echt ein guter Wunsch. Ein sehr gutes Spiel für diese Spieleserie auf jeden Fall. Also, so einen schlechten Bosskampf habe ich echt schon lange nicht mehr gespielt. Ich will nicht sagen, dass ich noch nie so einen schlechten Bosskampf gespielt habe, aber echt lange nicht mehr. Nee, also, tut mir leid. Versuch es noch einmal, den jetzt herunterzubringen. Vor allem, wenn man weiß, dass diese Raketen da rauskommen, ist dann noch nicht mehr eine Herausforderung. Aber ich verstehe nicht, wenn ich... Äh, okay, jetzt habe ich in die Kamera geguckt und nicht gelabert. Aber hier, der, der ist doch tot. Wisst ihr was? Finger weg von diesem Spiel. Ohne Witz, es ist wirklich nicht gut. Ja, die Maschinen haben gewonnen. Bei so einem Spiel ist es mir auch scheißegal, wenn die Maschinen gewonnen haben. Danke aber auf jeden Fall für den Wunsch und wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 mit, ab in die Kommentare und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut!